Politische Einstellung hängt mit der Frage zusammen, wie sehr ich Facebook vertraue. Ich vertraue Facebook nicht oder ich vertraue darauf, dass Facebook diese Daten nutzt, vernetzt, äh, benutzt. Äh, trotzdem würde ich sagen, es ist mir wichtig, meinem Netzwerk mitzuteilen, äh, wie ich denke, politisch. Und da würde ich sagen, ähm, Politik ist Beziehung ist Bindung.